Das Bürgerfunkmagazin für Köln. Aus dem Studio des JFC-Medienzentrums. Kreativfunk. Kreativ Kreativfunk. Kreativ die Kreativhelden on Air. on Air. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Kreativfunk, dem jungen Radio aus dem JFC-Medienzentrum in Köln. Mein Name ist Kim und ich führe euch heute durch die Sendung. Unser Thema lautet, das wird Mensch ja wohl noch sagen dürfen. Oder eben auch nicht? Denn auch wenn wir im Jahr 2021 definitiv in einer offeneren Gesellschaft leben als noch vor 50 oder vor 100 Jahren, gibt es auch heute noch einige Themen, die tabu sind. Sie werden verschwiegen, vermieden und wenn man sie doch anspricht, erntet man komische Blicke. Oder ein, darüber spricht man doch nicht. Das haben wohl viele von uns schon mal gehört. Wir vom Kreativfunk finden, das ist falsch. Denn wenn wir Themen bewusst ausschließen, führt das nur dazu, dass sich Betroffene noch schlechter fühlen und denken, sie müssten allein damit fertig werden. Es ist höchste Zeit, damit aufzuhören. Also macht euch gefasst auf eine ordentliche Portion Real Talk, denn heute geht es bei uns um allerlei Tabuthemen, rund um Körper, Geist und Gesellschaft. Doch welche sind das eigentlich genau? Meine Kollegen Cedric und David sind dazu auf die Straße gegangen und haben die Leute gefragt, was ist für dich ein Tabu in der Gesellschaft? Vielleicht Kinderwunschbehandlungen. Wenn Paare oder äh, Frauen halt entsprechend Kinderwunschbehandlungen machen, wird halt darüber selten gesprochen. Meiner Meinung nach wird auf jeden Fall Cannabis zu stark tabuisiert. Ich würde sagen, dass es verhältnismäßig deutlich weniger gesundheitliche äh, schwere Folgen ja. hat als Alkohol, was legalisiert ist oder auch im Endeffekt ja, Zigaretten. Ja, gleichgesinnte, schlechtliche, Sexliebe. Ja, das ist alles offener wird. Man hier in Köln geht es ja nur, aber es ist in anderen auf dem Land und so ist es ja nur ganz schön schlimm. Es gibt immer weniger Tabus oder Depressionen vielleicht. Das Thema so über Geld sprechen vielleicht fällt mir noch ein. Frauen, die äh, Babys tot zur Welt bringen. Ja, es ist so ein unangenehmes Thema und da redet man nicht drüber. Und ich glaube, viele Frauen, denen das passiert, die denken, die wären alleine oder. So ein Einzelschicksal, aber eigentlich sind das richtig viele, die halt diese Erfahrungen machen. Die Geschichte irgendwie. Also persönlich habe ich das dann bemerkt, dass wenn ähm, Leute oder irgendwann jemand anfängt drüber zu reden, dann reagieren alle, ah nicht wieder, wir haben schon die Schnauze voll und so war Zweite Weltkrieg oder so. Man sagt, man braucht die Geschichte, um weiterzugehen in der Zukunft. Und wenn Leute sich quasi dann nicht offen drüber reden wollte oder so, ist das schon ein großes Problem, oder? Sexualität, Liebe und Drogen sind auf jeden Fall klassische Tabuthemen. Was mir persönlich noch einfällt und für mich auf jeden Fall auch in die Kategorie gehört, ist einmal die Periode und auch generell der weibliche Körper und alles, was damit zu tun hat. Ähm, ja, wie sieht es denn bei euch aus? Über welche Themen wird in eurem Umfeld nicht gesprochen? Nutzt doch vielleicht mal den nächsten Song, um darüber nachzudenken. So, gleich schauen wir uns auch schon das erste Tabuthema genauer an. Doch vorher möchte ich einmal mit euch klären, was ist ein Tabu überhaupt und woher kommt das Wort? Ich habe dazu mal ein bisschen recherchiert und folgendes herausgefunden. Schon gewusst? Der Begriff Tabu stammt aus dem Sprachraum Polynesiens. Genauer gesagt aus dem Königreich Tonga, einem Inselstaat im Südpazifik. Er ist von dem Wort Tabu abgeleitet und eines der wenigen Wörter, die aus Sprachen indigener Völker in Sprachen westlicher Zivilisationen übergegangen sind. Der Seefahrer James Cook brachte dieses Wort im Jahre 1777 von einer Südseereise nach England mit, von wo aus es sich schnell in andere Sprachen verbreitete. Auf den Tonga-Inseln bedeutet Tabu ursprünglich unter Verbot stehend oder nicht erlaubt. Tabuisierte Dinge, so die religiöse Vorstellung, müssen streng gemieden werden, da sie gefährliche Kräfte besitzen. In seinem heutigen Gebrauch heißt das Wort aber eher heilig oder auch unberührbar. Aber was genau steckt jetzt eigentlich hinter dem Begriff Tabu? Sigmund Freud gab in seinem Werk Totem und Tabu eine Wortdefinition. Die tabu entbehren jeder Begründung. Sie sind unbekannter Herkunft. Für uns unverständlich erscheinen sie jenen selbstverständlich, die unter ihrer Herrschaft leben. Das trifft den Kern des Problems eigentlich ganz gut. Oft ist uns nämlich gar nicht genau klar, woher ein Tabu kommt und warum ein bestimmtes Thema zum Tabuthema wurde. Wir reden einfach nicht drüber, weil andere es auch nicht tun oder weil wir gelernt haben, dass bestimmte Themen Scham, Unwohlsein oder böse Blicke verursachen. Schon gewusst? Lasst uns loslegen mit unserem ersten Tabu. Da lautet die Devise. Oder wohl eher, let's talk about sexuell übertragbare Krankheiten. Im Englischen werden sie auch mit STI abgekürzt für sexually transmitted infections. Pro Tag stecken sich weltweit mehr als eine Million Menschen mit Geschlechtskrankheiten an. Trotz dieser sehr hohen Zahl denken viele Menschen, dass STI heute gar nicht mehr vorkommen. Deshalb wird auch zu wenig in der Öffentlichkeit darüber gesprochen. Kein Wunder also, dass MedizinerInnen diese Erkrankungen auch als stille Epidemie bezeichnen. Weltweit gibt es mehr als 30 verschiedene STI. Viele davon kommen auch in Deutschland vor. Besonders verbreitet sind Chlamydien, Genitalherpes oder Syphilis. Gerade eine Infektion mit Chlamydien wird oft nicht bemerkt. Zu den Symptomen können Brennen beim Pinkeln, Schmerzen beim Sex oder auch Juckreiz gehören. Man kann aber auch nichts merken und trotzdem Chlamydien haben und sie dann unbemerkt an andere weitergeben. STI gab es übrigens schon im alten Rom oder auch in der Bibel. Dort und auch lange Zeit danach galten sie als sogenannte Lustseuche, als Gottesstrafe für Sünden. Früher war man in den Augen der Gesellschaft also selbst schuld. Und nur ein Leben ohne Sünden galt als sicherer Schutz. Auch wenn es heute viel mehr Aufklärung über das Thema gibt, fällt es vielen Menschen immer noch schwer, offen darüber zu sprechen. Doch für eine solche Infektion muss man sich nicht schämen. Wo Menschen intim miteinander werden, können sich eben auch Krankheiten übertragen. Also Leute, macht euch schlau und vor allem schützt euch. Und wenn ihr doch einmal Symptome bei euch bemerkt, dann bitte, nichts wie ab zur Ärztin eures Vertrauens. Ihr wollt euch zum Thema Geschlechtskrankheiten und Safer Sex weiter informieren? Dann kann ich euch die Website www.liebesleben.de empfehlen. Dort findet ihr Informationen zu den einzelnen Krankheiten und den Symptomen, die sie verursachen. Ihr könnt euch dort auch persönlich beraten lassen. Per Telefon, online oder bei der nächsten Beratungsstelle in eurer Nähe. Kreativfunk Kreativfunk. So, es ist Zeit für eine Pause. Danach gibt es dann Teil 2 der Umfrage und ihr erfahrt, welches Tabu wir uns heute noch zur Brust nehmen. Also bleibt dran, wir hören uns gleich wieder. Aber jetzt erstmal Musik! Kreativfunk Kreativfunk, die Kreativhelden on-air. Welcome back. Ihr hört den Kreativfunk und unser Thema lautet heute, das wird Mensch ja wohl noch sagen dürfen. Mein Name ist Kim und ich spreche mit euch über Tabuthemen, die uns so im täglichen Leben begegnen. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Hören wir doch nochmal, was die Leute auf der Straße dazu sagen. Cedric und David waren für uns in Köln unterwegs und haben gefragt, was wird deiner Meinung nach zu stark tabuisiert? Ja, Sterbehilfe, würde ich sagen. Ja. Ich meine, man redet auch kaum darüber, weil irgendwie, wie, entweder die Kirche oder keine Ahnung, das ist einfach nur ein Tabuthema. Das ist so typisch ist für Deutschland, dass man nicht äh, darüber redet, äh, wie viel man verdient. Das ist in anderen Ländern ganz anders. Psychische Krankheiten auf jeden Fall gehören Geht in Tabuthema. Also vielleicht nicht in unserer Generation, aber in den ganzen Generationen über uns. Kriegt es einfach mal mit, wenn man mit älteren Leuten darüber redet, dass ja. es dann immer ist, man kann gewisse Wörter da sagt man einfach nicht sowas. Wie Psychiatrie wird nicht gesagt. Man sagt immer nur, es geht der Person nicht gut. Man sagt nicht, dass die Person eine psychische Krankheit hat und das ist irgendwie ja, Themen, die nicht tue. Da gibt es ja ganz viele, wenn man jetzt gerade beim, beim Männersport da drin ist, irgendwie beim Fußball und dann kommt da immer irgendwie. Ähm, ist dann da die, die Frauenmannschaft, dann kommt da immer irgendwie ein dummer Kommentar von irgendwem und dann äh, gibt es aber sehr, sehr wenige, die da den sprechen. Dann würde mich interessieren, in dem Kontext, wie findest du es dann mit Homophobie im Sport? Was, sind da, was ist da deine Hand? Da gibt es ganz, ganz klar auch Sprüche, die man genauso mitbekommt. Und dann sagt man was dagegen und dann kommt wieder ein dummer Spruch und dann denkt man sich meistens auch wieder, ja, kann ich nichts gegen sagen. Mhm. Ähm, das ist echt schwierig. Ich ja. finde in Deutschland tatsächlich der Tod. Oh ja, das ist cool. Das sehe auch. Das ist ein sehr großes Tabuthema, aber das sollte nicht so sein, finde ich. Naja, weil der Tod nun mal Teil vom Leben ist und man manchmal schneller damit konfrontiert wird, als man vielleicht denkt und äh, es so totgeschwiegen ist, dass man dann aus allen Wolken fällt, weil man nie, nie ja. darüber redet und es gibt auch irgendwie nie Punkte, mit denen man sich auseinandersetzen kann. Also so, es gibt keine Punkte, wo man hingehen kann, wenn man irgendwie Hilfe braucht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist vor allem eine Sache hängen geblieben. Der Tod. Dieses Thema wird im wahrsten Sinne des Wortes totgeschwiegen. Dabei gehört es genauso essentiell zum Leben dazu wie Atmen, Essen und Schlafen. Denn das Leben ist nun mal endlich und irgendwann werden wir alle sterben. Trotzdem begegnen wir dem Tod im Alltag nicht oft. In Kriminalromanen oder im Tatort am Sonntagabend dient er uns als Unterhaltung, aber ansonsten wird er verdrängt. Selbst in der Zeit von Covid-19, in der zahlreiche Menschen an einem Virus sterben, ist er nicht so präsent, wie er eigentlich sein sollte irgendwie paradox oder doch wenn wir uns nicht damit auseinandersetzen kann das in angst vor dem tod münden oder auch in hilflosigkeit wenn dann plötzlich ein geliebter mensch im sterben liegt versteht mich nicht falsch ich kann es nachvollziehen wenn einem das thema angst macht und man es am liebsten ganz weit wegschieben möchte aber aus eigener erfahrung kann ich sagen das macht es nicht besser und wir können dem tod nicht entkommen nur weil wir ihn ignorieren oder uns nicht damit befassen Deswegen möchte ich an dieser Stelle für einen offenen Umgang mit dem Sterben plädieren. Denn es betrifft uns alle. Wenn es selbstverständlicher wäre, über den Tod zu sprechen, könnten wir uns gegenseitig helfen und uns auch die Angst nehmen. Gespräche über den Tod können Verbundenheit schaffen und uns noch näher zusammenbringen. Im Umgang mit dem Tod können wir auch etwas von anderen Kulturen lernen, denn der Tod ist nicht überall ein negatives Tabuthema. Er kann auch bunt und fröhlich sein. Wie zum Beispiel beim Dia de los Muertos. Bei diesem traditionellen mexikanischen Fest wird das Gedenken an die Toten mit Blumen, bunter Schminke und einem Festmahl gefeiert. Oder auf der Insel Sulawesi, die zu Indonesien gehört. Dort sind Beerdigungen ein explizit fröhlicher Anlass, der mit Lachen und Tanz begangen wird. Auch Fremde und TouristInnen können an einer Bestattung teilnehmen. Bei uns undenkbar, in Indonesien gilt das jedoch als Ehre. Die einzige Bedingung, man muss ein Geschenk mitbringen. Das heißt nicht, dass wir jetzt jeden Tag über den Tod reden müssen. Aber ich finde, wir sollten lernen, ihn nicht als Bedrohung zu betrachten, sondern ihn einfach als Teil des Lebens zu akzeptieren. Und vielleicht auch als Motivation, das Leben noch intensiver zu leben. That's it! Unsere Sendung ist schon wieder vorbei für heute. Ich bin Kim und ich danke euch fürs Zuhören. Heute ganz besonders, denn die Themen waren ja nicht gerade locker leicht. Die nächste Ausgabe des Kreativfunk haben wir dann nächsten Monat für euch und zwar am 14. November. Dann dreht sich alles um das Thema Schulgeschichten. In der Zwischenzeit könnt ihr wie immer auf unserem Instagram-Kanal die Kreativhelden vorbeischauen. Oder ihr hört euch unsere Sendungen einfach nochmal bei YouTube an. Der Kreativfunk ist ein Projekt der Kreativhelden, gefördert von der Aktion Mensch. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Und denkt immer dran, Tabus existieren nur in eurem Kopf. Man darf und kann über alles reden, wenn man es möchte. Kreativfunk. Kreativ Kreativ Kreativfunk. Die Kreativhelden on Air. On air.